Hey, hey, Dennis Core hier. Ja, im heutigen Video möchte ich dir erklären, wie du im Empower Network Blog deine eigene Domain nutzen kannst. In der Version 2.0 hier vom blog bist haben wir ja die Möglichkeit, Domain Mapping zu nutzen. Und wenn du jetzt mal hier oben in die URL guckst, im Moment steht hier noch Dennis ja, das ist im Moment die Standarddomain, die jeder bekommt. Seine Subdomain bei Empower. Aber wir wollen das natürlich jetzt auf eine eigene Domain legen, weil es einfach besser ist und natürlich dementsprechend ähm, überall auch promoted werden kann. Also, was brauchen wir dafür? Als allererstes brauchst du deine eigene Domain. ja. Und wir nehmen jetzt mal als Beispiel United Domains. Ich bin äh, Kunde bei United Domains. Du siehst, ich habe hier ein paar Domains bereits registriert. Und wenn du jetzt eine Domain registriert hast, dann gehst du wie folgt vor. Ich habe das hier schon mal eingetragen, aber ich zeige dir jetzt nochmal, wie das geht. Für dieses Beispiel habe ich die Domain das ja Klicke dann einfach auf config Scrolle dann hier runter zu DNS-Einträge, klicke auf Weiter und klicke dann hier auf ähm, Eigener Eintrag, C-Name Eintrag. Und bei C-Name Eintrag ja, tue ich dann einfach die Adresse rein, die ich haben möchte. Ja, In diesem Fall dann wäre es dennis network kommen ja, und klicke einfach auf Speichern. Das ist das eine, was du machen musst, ja, den CNAME Eintrag bei deinem Hosting Anbieter setzen. Hier jetzt United Domains. Äh, wenn du einen anderen Hosting Anbieter hast, dann musst du dich da schlau machen, wie das funktioniert, ja. Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir loggen uns jetzt in unser Empower Network Backoffice ein. Ich bin jetzt hier in meinem Activity Feed, klicke dann auf View, Edit My Blog und wir sehen dann meinen Blog. Du siehst, ich habe da schon die ganzen Banner eingerichtet. Aber ich klicke dann hier links oben auf das Pluszeichen und klicke dann auf Custom Domain. Ja? Und hier bei Custom Domain tue ich dann die Domain rein, für die ich das gerade registriert habe. Also zum Beispiel www.dasserfolgssystem.com. Ja? Und dann klickst du einfach auf Next und das Ganze funktioniert dass diese Domain ist jetzt unavailable hier rechts. Das heißt, ich habe das schon in meinem anderen Account benutzt. Wir nehmen das jetzt einfach mal als Beispiel. Ich möchte die Domain, wer ist denn es? .de, dafür nutzen, gucken, ob die frei ist. Die ist frei, ja. Also hier muss das rein, wie die Domain registriert hast. Du klickst dann auf Next. Und du siehst dann auch hier den CNAME-Eintrag, ja falls du das äh, zuerst machen möchtest. Aber der CNAME-Eintrag ist immer dein Username.empowernetwork.com. Wenn wir das jetzt eingetragen haben, hier unseren CNAME-Namen, klicken wir dann einfach auf Verify Custom Domain. Und steht ganz einfach dann folgendes, Domain has been verified successfully. Und wenn wir jetzt mal hier auf die Domain gehen, wir sehen ja hier oben steht noch denniskoray.empowernetwork.com. Und jetzt gehe ich mal auf Wer ist denniscora.de Und sehe da, das Ganze ist sofort verfügbar. Und der Vorteil, den dieses Domain-Mapping wirklich hat, ist, dass die ganzen Links erhalten bleiben, die Permalinks. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt hier auf meinen letzten Blog-Eintrag klicke, Blogging-Tipps, Site Management, dann siehst du, dass oben in der URL meine Haupt- URL steht, wer ist denn das Cora.de und dann Blogging-Tipps, zeitmanagement also der Permalink. Und das ist gut fürs Ranking und das ist der Grund, warum du ein Domain-Mapping nutzen solltest. Meine Empfehlung hier auf jeden Fall United Domains, aber es funktioniert auch mit jedem anderen Hosting-Anbieter. Das war's für dieses Video und ich sage wie immer, mache tut der Hut. Ciao, ciao.